Hey Leute und willkommen zu einer zweiten Folge von Huffs und Arena. Mal sehen, ob wir noch mehr gewinnen werden, verlieren werden oder Beatboxen werden. Ich weiß nicht, ob ich den behalten, doch ich behalte den. Ich behalte den einfach mal. Ein zwei Drop wäre nice, aber nun können wir die Hero Power benutzen. Wir spielen gegen ein Paladin. Wow, ich habe schon ziemlich lange gebraucht mit Karten zu sehen, aber der war ja noch langsamer. Eventuell können wir auch was coin, je nachdem was so geht. Was er spielt, was wir spielen, was der Nachbar spielt, wir können ja nicht hell sehen. Wir wünschen ihnen auf jeden Fall ein frohliches fest frohliches vor allem. Man sollte mir einen Deutschkurs wünschen, Alter. Ich hoffe, dass er es das demnächst auch mal seinen Zug macht. No Fit, da ist der Liebe ich vertraue ihn aber nicht ich vertraue ihn nicht der safe ein filter mindestens zwei filter das ist wenn er wahrscheinlich vor die euro Pause benutzen ist eigentlich ein ziemlich guter zweier drop aber ich gebe da nicht so viel fick weil ich äh, ja einer Drop man nicht weil ich den wahrscheinlich besten ein Drop hier am start habe für die arena denkt sich so du kleiner bastard und ich denke mir so peace bruder sich wieder nicht entscheiden das ist auf jeden fall ein sehr strategischer spieler oh. Oh, er entdeckt sich erstmal schöne karte was oh, so eine entdeckungsreise alter da ich kein zwei drop habe und jetzt wahrscheinlich keinen guten ziehen werde mache ich hier power gleich um den 1 1 zu zerstören mache ich sein 2 1 kaputt Oh man der typ spielt so langsam ja dann sag ich mal das was der fehler war weil jetzt bin ich angepisst ich bin angepisst es fuck oh mein gott wie kann ein typ bei einem 1 1 arena du hast so viel überlegen alter er tut so als ob es um sein leben geht so nächste runde spielen wir dann Ach das ist ein 5er top ich will wahrscheinlich den hier. Wenn wir die Karte auf der Hand buffen könnte, das wäre echt nice, dafür ist sie wahrscheinlich auch gemacht worden. Am 5 Mana Deck 6 geht durch, ich meine, guck was man sonst für Stats hat. Allerdings ist das so eine Karte, die die Weihe richtig in die Arme läuft. Und der Typ spielt so langsam, Mann. Es ist zwei, drei Minuten schon vergangen und ich habe gerade mal zwei Züge gemacht. Oh mein Gott, Alter. Das ist alles psychologische Kriegführung. Der will mich durcheinander bringen, aber. Nicht mit mir, Alter. Nicht mit mir. Ah, ich denke mal das ist der beste play ist auch der einzige play der irgendwie sinn macht ich gebe auf jeden fall aufs face falls er vorhat den nicht zu trennen und mich aufs face anzugreifen kann ich ihn danach wenn mein Dings wegtraden da gebe ich ihm zwar die möglichkeit das zu buffen aber ich denke nicht dass das jetzt so tragisch sein wird Allerdings ist der Face Damage auch ziemlich unnötig, wenn ihn wieder jetzt damit das stört, aber was soll's, ich habe einen besseren Trade vorbereitet, liegt jetzt an Ihnen, ob das klappt oder nicht. Er könnte die Weihe auf der Hand haben, aber es bringt noch nichts, jetzt gerade. Diese Karte ist allerdings sehr schlecht gegen einen Paladin, ich habe Chance sie zu benutzen, die werde ich wahrscheinlich forever auf meiner Hand behalten. Ich muss sie spielen, dann spielt sie natürlich auch. Und er ist schon wieder am Ropen, Alter. Das wird mir ja ganz ungeduldig. Ist das Live-Coach oder was? Was? Schade, ich dachte, er schafft es nicht mehr anzugreifen. Was ist der Effekt? Oh, okay, okay. So, dann schwimme auf jeden Fall ins den hier. Ist gerade die perfekte Gelegenheit. Greif ihn natürlich ins face an. Er bekommt zwar fünf Heal, aber das juckt mich jetzt auch nicht mehr. Die karte ist krass nicht gerade die beste tempo karte aber auf die dauer ist sie krass und er braucht wieder ewigkeiten mein gott google er jeden zug was das beste ist oder was macht der typ alter ist habe bestimmt irgendwo irgendwelche Seiten, wo man sowas alles genau dann wie man beobachten kann. So fünf Mana. Wir werden auf jeden Fall den Taunt hier wahrscheinlich spielen. Ich meine, ich glaube schon, dass das ein guter Zug ist. Er hat noch drei Mana. Mal schauen, was er spielt. Eventuell vielleicht kommt hier noch ein besserer Zug zustande. Okay. doch, ich denke mal das ist der beste Zug. Und wir trennen die beiden hier rein. So vielleicht können wir auch so eine weihe ausbeten damit er den hier los wird und den hier mit, nachdem er seine waffe benutzt hat auf jeden fall die feldkontrolle aber ob das so effektiv ist weiß ich jetzt auch nicht Der hat genau eine gebuffte karte auf der hand die zwei zählen kann ich auch nicht er hat auch jetzt einmal damit angegriffen lol macht irgendwie Sinn mich nervt das echt dass er so langsam spielt da kann ich richtig aggressionen bekommen ja dann denk doch nach kannst du dich aber schneller denken ich will weinen man ich will einfach nur weinen das was der so macht ist nicht schön Diesen zug werde ich entweder betray benutzen oder Okay, äh, ich sehe eine Karte, ne? Also, ne, er sieht eine Karte. Benutzt seine Waffe nicht. Das ist interessant. Die Karte bringt mir nicht alles so viel. Ich denke mal, ja, ich, das mache ich. Dann mache ich das. Ach, ich hätte dem auch zuerst spielen sollen. Ich bin natürlich so ein Opfer, der immer einen Fehler macht. Die beiden gehen nicht einfach mal ins Face. Die nur 15 Leben wird langsam ein bisschen eng für ihn. Oh, jetzt kommt er so. Da wird Betray wahrscheinlich ins Spiel kommen. Ja, wenn der jetzt noch da rein traden, das ist perfekt. Da hat er mir schön in den armen gespielt, da kann ich jetzt ziemlich richtig schön... Oh, da gibt er auf. Ja, danke schön, dass du so viel Zeit verballert hast, mein Freund. Das war in die erste Runde, wir spielen natürlich direkt noch eine. Und machen hier gleich noch ein fertig, Alter problem für uns wir sind ja die pros sie am start ich hoffe wir finden jetzt mal schnell einen gegner wir haben ein gegner in 3 2 1 jetzt oh, und da leckt es da leckt es hart da leckt es richtig hart und da haben wir unser gegner oder doch mal zeit alter nach diesen 30 sekunden lag Spiel gegen einen Priester und ziehen ziemlich schlechte Karten für die Stadt haben. Die werden wir alle replacen. Und dann haben wir oh das ist ziemlich ziemlich gute Curve für die ersten beiden Züge zum Dreier drop. Ah, das ist auch ganz okay. Kann man mich gegen die meisten Dreier drops traden. Ein sehr guter Start. Oh. oh, so einer ist das. So einer ist das einfach. Okay. sehen was er tut er tut noch man noch nichts, noch tut er tut nix ich könnte jetzt eigentlich nee. ich baller den hier rein und ich die beiden achte überlebt das oh, ich habe mich verrechnet hatte ich doch meine waffe und ihn hier benutzen sollen ah nötig man schon können was macht er da übernimmt oh, ihn er das so interessant hier okay, damit habe ich bis jetzt noch kein problem auch das ist hässlich und ja, ich kann nicht mal was spielen alter dann mache ich das so benutze ich noch nicht dann bekommt wenigstens ähm, die Karten, die er spielt, auch noch den einen Damage. Oh, und er haut den hier raus. Hm, hm wie mache ich das? Mach diesen Trade. Spiel ich ihn? Ja doch, das ist ein guter Zug. Oh, mit habe ich mich fast verrechnet. Den greife ich noch nicht an. Da klar, dass er Ach, der. Ach, da kann der heilen, Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich Idiot. Backsteppen wir ihn. hau ihn einen rein und spielen ihn hier. Oh, er bufft ihn. Und er hielt ihn. Oh mein Gott. Der will die seine Karte echt nicht sterben lassen. Und mir gehen schon langsam die Karten aus. Ich habe ja auch keinen guten Play, also muss ich einfach mal passen. Ist das scheiße in der Arena? Aber was soll ich tun? Der fickt mich komplett. Okay, und jetzt bin ich komplett am Arsch. Ich weiß nicht, wie ich davon noch mal zurückkommen soll. Ich habe hier echt keine gute Aufsicht Aussichten auf ein Comeback. Echt überhaupt keine gute Aufsicht auf ein Comeback. Wer weiß, vielleicht macht ihr irgendwas Dummes. Machst du einen dummes Zug? Oh, die Smite oder Heiliges Pein auf Deutsch. Oh, er bufft ihn noch krass. Ja, was kann ich jetzt machen? Ist die Frage. Ich habe vier Leben. Ich kann nichts machen. Ich kann ihnen ein gutes Spiel sagen und aufgeben. Das war's dann mit der heutigen Folge von Hearthstone und Arena One. Es geht, nächst, es geht morgen weiter. Was für nächste Woche, Alter? Ich bin besoffen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft gerne oben rechts auf mein Profilbild klicken, auf mein Logo, um mich zu abonnieren. Oben links kommt ihr zur Playlist vom Harz und unten links und rechts blende ich euch zufällige Videos ein, die ihr gerne angucken könnt. Vergesst nicht einen Daumen nach oben da zu lassen. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Wieso bricht das die Aufnahme nicht ab?